Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es war eine Zeit lang ruhig. Ich habe gesagt, ich werde erst wieder ein Video posten, wenn sich irgendwas ändert oder wenn ich irgendwie etwas bestätigen möchte. Oder aber, wenn sich äh, ein Count wirklich so entwickelt hat, wie ich ihn vorher bestimmt habe, beziehungsweise analysiert habe. Und deswegen bin ich jetzt heute nochmal hier. In dem Video wird es um folgende Dinge gehen. Es wird einmal darum gehen, wie sieht der Fahrplan für mich jetzt aus? wenn das Ganze bullig aufgelöst wird, also wenn Bitcoin wirklich in den bullischen Bereich reinkommt und ich sage, okay, ab hier ist es definitiv möglich, dass wir noch eine nächste Welle nach oben sehen, also wirklich die ja, 70.000 bis 80.000 anlaufen könnten und ich zeige euch aber auch gleichzeitig, warum ich der Meinung bin, dass dies nicht passieren wird, aktuell zumindest. Und ja, wir haben hier direkt schon als allererstes schön diesen wunderbaren ähm, Diamond Pocket Bereich. Ich habe ähm, gestern, ich zeige es einmal kurz, die um, Liste hier schnell weg, bevor ich dann... Ähm, Ach, ich komme, ich zeig's so. Ich bin heute in Gönnerlaune. Okay, also ich habe gestern folgendes gepostet. Ich habe geschrieben, alles klar, wir haben das Diamond Pocket hier erreicht. Von dort aus ist es nach unten gegangen. Dann haben wir hier das Diamond Pocket erreicht. Und jetzt geht's nach oben in diesen Bereich. Dementsprechend setze ich meine Entries wie folgt. Meine Short Position sieht wie folgt aus. Das sind meine, ähm, meine Level. Und wenn diese Level gefüllt werden, dann kann die reise gerne nach unten beginnen ähm, wenn man sich das ganze anguckt wir haben genau diesen bereich hier auch erreicht wir füllen ihn gerade ähm, im gegensatz dazu hatte ich bei ethereum leider äh, nicht so das glück denn äh, dort ähm, hatten wir ganz komischerweise im gegensatz zu sonst ähm, da den ähm, wie soll ich sagen, den Zustand, dass Ethereum gepumpt ist, während Bitcoin sogar gefallen ist. Und äh, das hat mich ein bisschen verwirrt gestern. Ich dachte, okay, beobachten wir das Ganze mal. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, war es dann so, dass äh, Ethereum bereits hier oder hier, im Diamond Pocket Bereich von Ethereum drin war und dann von dort aus nach oben gepumpt ist und dann war klar, alles klar, der bricht das Diamond Pocket und ähm, der Bitcoin hat es immer noch nicht geschafft, das komplette Diamond Pocket zu erreichen. Ähm, hier hatte ich versucht, nochmal einen Re-Entry reinzuknallen äh, in, äh, in den Long, den ich von hier unten dann nach oben gestartet habe. Also mein Long wäre praktisch von hier aus gewesen nach oben, diesen kleinen... Patzer nach unten hatte ich leider nicht drin, den habe ich dementsprechend dann ausgesessen, aber das ist ja auch kein Problem. Grund dafür ist, hier unten ist ein starker Widerstand gewesen, deswegen habe ich gesagt, alles klar, hier schließe ich definitiv nicht. Als er dann hier oben angefangen hat, die Faxen zu machen, habe ich dann schon mal einen Teil geholt und habe dann auch dementsprechend hier oben die Position zum größten Teil geschlossen ähm, war mir dann doch zu risikoreich hab dann wollten hier nochmal den re-entry reinholen und das hat leider nicht geklappt also die Bewegung hier nach oben habe ich leider nicht mitgenommen obwohl ich es gecallt habe so ähm, um jetzt aber davon ähm, wegzukommen was hier äh, wo gecallt wurde oder sonstiges würde ich gerne mit euch einmal in den weekly Timeframe gehen, um euch zu zeigen okay das, was wir hier aktuell sehen, könnte auch ganz einfach nur ein Candle-Filler sein. Ja, diese Candle-Filler sieht man relativ oft und äh, da darf man auch, Achtung. Und damit da wünsche ich euch einen schönen Start absolut, in die Woche. Wir äh, hören uns spätestens am Freitag. Ähm, ein bisschen in Panik geraten, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, sich auskennt. Also für mich persönlich ist, solange hier dieses Top nicht gebrochen ist, für mich sowieso also alles sehr entspannt. Wir gehen jetzt in den Tages. Timeframe. Und dann gucken wir uns an, wie hier der Chart aussieht. Und ich zeige euch jetzt, warum ich, obwohl oder beziehungsweise selbst wenn wir es hier mit einer bullischen Bewegung zu tun haben, also wirklich, also dass hier ein wirklicher Bullenlauf ist mit fünf Wellen nach oben und äh, Zielzone, keine Ahnung, wie hoch ist. Ich zeige euch das jetzt. Und ähm, dafür gucken wir uns einfach mal an, wie das Ganze ausgeht. Also wir haben von hier nach hier eine vollkommene Welle 1. Ja, also das ist definitiv eine Welle 1. In dem Fall, wenn es ein bullischer Case ist, dann haben wir hier die Welle 2 und dann haben wir hier die Welle 3. Jetzt geht's zur Welle 4. Machen wir einfach mal hier hin, wenn das jetzt so der Fall wäre. Und einmal hier oben hin. Ich gehe jetzt mal kurz hin und verberge das, damit das aus dem Weg raus ist. So. Jetzt möchte ich, dass ihr euch mal folgendes anguckt. Also, wir sind jetzt hier in der Welle 1, ja? Wir sind jetzt hier in der Welle 2 und gehen dann hier in die Welle 3. Und jetzt sehen wir folgendes, wir sehen einen Abverkauf nach unten. Abverkauf nach unten. Sehen dann einen Lauf nach oben, der ungefähr und da muss man halt eben auch ehrlich sein. Wenn man jetzt hier den nehmen, sind wir bei 0886er Fibonacci Level und beim anderen sind wir bei 0786er Fibonacci Level. Hm. Und von dort aus haben wir dann die Abw Abwärtsbewegung gesehen. Und ich gehe exakt von genau diesem gleichen Verlauf aus, was das Ganze hier angeht. Warum gehe ich davon aus? Eine Welle 4 besteht aus einer ABC. Ist jetzt zum Beispiel. Oder eine ABC, äh, eine WXY oder eine WXYXZ. Also, es kann alles Mögliche sein, aber was ich euch sagen will, ist, das hier ist. Warum geht das jetzt nicht? Moment, ähm, ich muss kurz zurück. So, falsche. So. Das hier ist für mich keine A, das hier keine B und das hier so eine C, Ja? dass es jetzt wieder nach oben gehen könnte, indem es dann den hier macht. Das hier ist für mich nach wie vor eine A, das hier ist eine B und das hier ist eine C. Und genau diesen Verlauf stelle ich mir auch im bullischen Case vor. Warum stelle ich mir diesen Verlauf vor? Man kann sich das gerne mal angucken. Also grundsätzlich, es gab immer einen Retest des Tops. Ja, können wir uns das hier mal angucken. Und zwar hier. Es gab immer einen Retest des Tops und dann erst den ersten Abverkauf. Also den ersten richtigen Abverkauf. So, wir haben hier den Retest des Top Abverkauf. ja, Dann geht es hier nach oben. Hier geht es nach oben. Wieder Retest dieses Abverkaufs praktisch. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir... Einfach mal hier anlegen, oh Wunder, dann sind wir im Diamond Pocket drin gewesen. Ja, und haben auch schon die Position dementsprechend abgeschlossen. Wichtig ist jetzt einfach nur, dass wir wirklich diesen Bereich hier halten. Also es kann auch sehr gut sein, dass wir das hier sehen ja, und dann die Bewegung nach unten. Durchaus möglich. Ich, ich nehme da auch gar nicht äh, vorweg, dass das sein kann oder dass das passieren kann. Ich möchte grundsätzlich jedem sagen, dass äh, diese Welle B <lacht> definitiv in den Bereich hier reinwandern kann. Jetzt gehen wir mal hin und gehen in den kleineren Timeframe und gucken uns jetzt mal die Struktur an, die diese Welle aufweist. Und da sieht man doch eindeutig, ja, also wirklich eindeutig. Ich muss mal gerade die 4 hier wegmachen. Obwohl die... nach die irritiert nicht. Hier haben wir eine ABC-Formation. Äh, ABC ja, Eine ABC-Welle. So. Dann haben wir eine 3. Dann haben wir hier eine mögliche... Ähm, ja. Egal. Ich so sehr promagant in die Materie reinzugehen. Ich bin gerade eben jetzt auch erst heimgekommen und bin auch ein bisschen... Äh, wie soll ich sagen? Kroggy. Was ich euch zeigen möchte, ist folgendes. Also wir haben hier eine A, dann hier eine B und dann hier eine C. Ja? Diese C kann bis hier oben hingehen, die kann bis hier hingehen und dann erst nach unten ausbrechen. Ja? Wichtig ist einfach nur, dass ihr versteht, und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir nur, weil wir jetzt hier diese Bewegung hier sehen, dass wir hier jetzt noch lange nicht in einem Bullenlauf drin sind. Wenn man sich das Ganze jetzt mal so wieder nochmal anguckt auf Tagesbasis, dann sieht man, okay, wir haben, wenn man die gesamte Bewegung in, äh, in ähm, ähm, die gesamte Bewegung nach unten hier nimmt, hätten wir sogar die Möglichkeit nochmal hier auf die 54.335 zu gehen. Durchaus möglich. Ähm es ist. Ich Sorry, dass da immer was dazwischen kommt. Es ist natürlich, ja, natürlich bin ich kein Hellseher und ich kann auch nur sagen, was die technische Analyse hergibt und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, ja, dass man diese Bewegung hier callen konnte. Ja, ich habe diese Bewegung gecallt und dementsprechend gehe ich auch jetzt davon aus, dass wir in diesem Diamond Pocket Bereich nach unten prallen. Wenn dies nicht passiert, ja, Schande über mein Haupt, dann ist es halt eben so und dann kann man auch nichts dran ändern. Dafür haben wir die Bewegung hier alle mitgenommen. Ja. Ähm, ich hoffe, dass ihr euch nicht zu so sehr von diesen ganzen Moon und so weiter und so fort ähm, täuschen lasst. Ja. Natürlich gehe ich davon aus, dass wir auf 100 bis 200.000 Euro irgendwann steigen. Definitiv. Aber ich gehe auch genauso von da davon aus, dass wir vorher die 20.000 noch mal sehen. Und ich kann euch nicht sagen, wie oft ich es noch wiederholen soll. Der Markt bewegt sich immer in Wellen und das hier ist für mich eine ähm, Moment ein bisschen größeren Timeframe damit man sieht das hier ist zum, zum Beispiel für mich auch erst wenn es jetzt zu einer Korrektur kommen würde eine A das hier ist eine B und jetzt hier entwickelt sich gerade die Welle C aber da muss man jetzt halt eben abwarten für mich dp und dann abfahrt nach unten wenn es wirklich nach oben ausbricht 54.000 ähm, ist auf jeden fall ein realistisches ziel wir haben jetzt hier 46.000 bis 50.000 also 4.000 da wären 54.000 auch als ziel aus diesem dreieck raus ähm, Ja, das ist auf jeden fall möglich und dann würden wir praktisch erst das diamond pocket wirklich komplett füllen und das ist äh, ein Ding, das habe ich selbst persönlich aus den Augen verloren. Ja, äh, was heißt aus den Augen verloren? Aber ähm, ich habe ähm, nicht mehr darauf geachtet, weil der Abverkauf doch relativ cool war äh, und Spaß gemacht hat. Äh, dass wir aber im Großen und Ganzen, ja, also in der ganzen Phase hier, wenn ich von, äh, von hier nach hier anlege haben wir das Diamond Pocket noch nicht erreicht. Und das ist ein Punkt, der wirklich äh, für jeden von euch interessant sein könnte, denn wenn wir jetzt hier ausbrechen, ist die 54.000 definitiv das Ziel und danach könnte es dann wirklich zum richtigen Abverkauf kommen. Also, ich wünsche euch was, macht's gut, liked das Video, teilt das Video, äh, wenn ihr Interesse habt, schreibt uns an bezü äh, bezüglich der Academy und ähm, ja, ich melde mich wieder, wenn es was Neues gibt. Macht's gut, euer Crypto Sagi von der Bear Academy. Ciao.